Herzlich willkommen zum Smart-Entwickeln-Podcast, heute mit dem Thema Nische, Nische, Nische. Ich habe mal einen Baukasten für BHKW-Anlagen gebaut, der fast alle unsere Anwendungsfälle abdecken sollte. Das war eine tolle technische Herausforderung und hat den Ingenieuren, die daran gearbeitet haben, viel Spaß gemacht. Aber was hatten unsere Kunden davon? Der Baukasten war angelegt als eierlegende Wollmilchsau und war ein Wunderwerk der Komplexität. Aber wir haben es beherrscht. Es hat gedauert, aber dann hatten wir es im Griff. Aber was hatte der Kunde davon? Was motiviert einen, so etwas zu tun? Warum entwickeln wir Produkte, die zu groß und zu komplex sind? Warum tun wir uns das an? Einmal der Stolz, als Techniker so etwas hinzubekommen? Ja, das kann nicht jeder, aber wir können das. Schaut mal, wie toll wir sind. Aber was hat der Kunde davon? Vielleicht leitet uns auch die Angst, nicht gut genug am Markt zu sein. Noch ein Feature, noch eine Anwendung. Und dann decken wir einen riesigen Markt ab und wir verdienen Geld auch bei 5% Marktanteil. Angst ist das. Die Angst, nicht genug Kunden zu haben. Und weil wir die Kundenbedürfnisse nicht besonders gut abdecken, ist der Marktanteil klein, also muss der Markt selber größer werden. Also wieder unspezifischer. Also decken wir die Kundenbedürfnisse nicht perfekt ab, also muss der mal größer werden. Aber was hat nochmal der Kunde davon? Die Kunden wollen ein Problem gelöst haben. Sie wollen keine Bohrmaschine, sie wollen keine Löcher, sie wollen keine Bilder an der Wand haben. Sie wollen eine schöne Wand haben und sich wohlfühlen. Wenn jemand aber den Kunden überzeugt hat, dass er sich wohlfühlen wird, wenn er Bilder an der Wand hat, dass er die festmachen muss, dass er dazu Dübel braucht, die müssen in Löcher und dafür braucht man eine Bohrmaschine. Dann kann es sein, dass der Kunde eine Bohrmaschine will und sie so etwas im Angebot haben und Angebot und Nachfrage hier zusammentreffen und sie Umsatz machen. Jetzt lässt sich die Kette an ganz vielen Stellen von Konkurrenten angreifen. Alles keine Anbieter von Bohrmaschinen übrigens, also vielleicht nehmen sie die gar nicht als Konkurrenten wahr. Da kann ich auch an die Wand kleben. Gehen Sie mal in ein Jugendzimmer, Poster mit Tesa an der Wand. Nächstes Jahr hängt da was anderes. Rahmen und Andübeln völlig unnötig. Also kein Loch. Oder nehmen Sie Mustertapete oder direkt bemalte Wände und wir sind bei kein Bild mehr zum Aufhängen. Oder jemand hängt sich einen geschliffenen Kristall in das Fenster und der projiziert dann in der Sonne bunte Lichtflecken im Zimmer. Und dann brauchen wir auch kein Muster mehr auf der Wand. Der Bedarf für Bohrmaschinen steht also auf einem wackeligen Turm, zumindest wenn man sich nur diesen einen Ast anschaut, der das Produkt mit einem Bedürfnis verknüpft. Wir haben Angst, dass keiner die Bohrmaschine kauft, nur um sich in seiner Wohnung wohlzufühlen. Also kann die Bohrmaschine nicht nur Löcher in Wände bohren, sondern auch in Metall und Holz. Und sie erfüllen mit ihrer Bohrmaschine also auch die Bedürfnisse, ein guter Vater zu sein. Vogelhaus basteln mit den Kindern, da müssen die Löcher für die Schrauben und Dübel vorgebohrt werden. Und das Bedürfnis, ein guter Gastgeber zu sein. Da müssen sie Löcher in den Grill bohren, damit das Wasser abläuft und die Kohle trocken bleibt. Weit hergeholt? Vielleicht, aber ich wollte den Spruch, die Leute wollen keine Bohrmaschinen, sie wollen Löcher mal etwas überspitzen. Denn die Botschaft, die darin steckt, ist wichtig. Erstens. Ein generisches Produkt stützt sich auf einen sehr, sehr breiten Markt, ist aber für alle Aufgaben nicht die beste Lösung, weil es viel zu viel kann und wir für das zu viel zahlen, ohne es zu benutzen. Ja, warum brauche ich 600 Watt und Schlagschrauber, um die Schraublöcher für mein Vogelhaus vorzubohren? Zweitens ist ein generisches Produkt selten, sehr selten die beste Lösung, weil es zu wenig kann. Es fehlen halt häufig noch Features für bestimmte Anwendungen. Gehen wir mal weg von der Bohrmaschine und schauen uns andere Produkte an. Textverarbeitung zum Beispiel. Microsoft Word hat so viele Features, dass es für sehr viele Anwendungen benutzt wird. Sie können damit Briefe schreiben, aber es gibt keine gute Vorlage für Briefe, es gibt keine Anbindung an das Adressbuch, es fehlt eine Darstellung des Hin und Her der Nachrichten. Alles, was bei der E-Mail selbstverständlich ist und unsere E-Mail-Programme zu guten Kommunikationsplattformen macht, gibt es in Word nicht. Sie können in Word auch ein Buch schreiben. Sprechen Sie mal mit jemandem, der Fachbücher schreibt, der sagt bloß nicht, oder mit jemandem, der Romane schreibt, die fragt, wie kann ich denn die Story sehen? Für alle Anwendungen gibt es bessere Tools, die besser für ihren Job sind und sich auch gut verkaufen, aber eben nur in der Nische, die die Eigenschaften zu wertschätzen weiß. Nur diese Produkte kommen mit einem Bruchteil des Aufwandes aus, weil sie viel einfacher sein können. Und daher schaffen es auch diese kleinen Player in ihren jeweiligen Nischen teilweise erstaunlich wirtschaftlich zu sein, weil sie die Kundenbedürfnisse bedienen, ohne so kompliziert sein zu müssen wie die eierlegende Wollmilchsau. Der Impuls, ein Produkt breit aufzustellen, ist abgeleitet aus dem Glauben, dass sie den großen Markt benötigen, um profitabel zu sein. Also gestalten sie ihr Angebot allgemein und breit und vielseitig. Aber... Was braucht der Kunde? Er will ein Problem gelöst bekommen. Eins, gerade im Bereich Investitionsgüter. Da wird Ihr Produkt in die Fertigung integriert und bekommt eine Aufgabe. Eine von den vielen, die es kann. Und nur an der Erfüllung dieser einen Aufgabe misst der Kunde das Produkt. Nicht an den ganzen Möglichkeiten, die er nicht wahrnimmt. Ja, mir ist klar, dass Sie als Hersteller von fünf achsen bearbeitungszentren durchaus Lohnbearbeiter als Kunden haben können, die gerade für die Flexibilität bezahlen und froh sind, wenn Sie etwas ausschreiben können wie »Wir bearbeiten alle Bauteile unter 3 Meter Kantenlänge und unter 10 Tonnen.« Okay, die wollen die Flexibilität und die bezahlen die Flexibilität. Wenn Sie Ihre Kunden aber durchschauen, dann werden Sie feststellen, dass die Mehrheit der Kunden nicht für die vielen Möglichkeiten bezahlt, sondern für eine konkrete Aufgabe. Diese Kunden können Sie einfacher und besser bedienen, wenn Sie hier engere Produkte anbieten. Und gerade in diese Richtung möchte ich in dieser Episode Ihr Bewusstsein lenken. Daher erlauben Sie mir die kleine Verengung. Sie ist mir bewusst. Der Ursprung der eiligenden Wollmilchsäue lässt sich in der Historie sehr schön beobachten. Es waren Entwicklungen für bestimmte Märkte, die dann erweitert worden sind, um andere Märkte auch noch zu bedienen, als Wachstumsstrategie. Zufrieden mit dem Marktanteil an eine Kundengruppe wird das Wachstum über den Verkauf an zusätzliche Kundengruppen gesucht. Aber bitte mit wenig Aufwand, also mit dem gleichen Produkt. Es muss doch nur dieses eine Feature auch noch haben. Ich sehe da durchaus auch die Angst durchscheinen, für eine Kundengruppe nicht erste Wahl zu sein, sich nicht auf die verlassen zu können, noch ein Standbein zu suchen, noch ein Standbein für das gleiche Produkt. Das ist Angebotsdenke. Von dem eigenen Produkt losgedacht, an wem man das Produkt noch verticken könnte. Angebotsdenke eben. Was wollen die Kunden? Kunden wollen ein Problem gelöst haben. Was ist das Problem? Keine Stanzmaschine, sie wollen Löcher. Das kann eine Stanzmaschine, klar. Aber auch eine Bohrmaschine, ein Laser. Auch additive Fertigungsverfahren. Und sie wollen die Löcher für eine bestimmte Anwendung. Sie wollen Flacheisen oder eine einfache Profile ablängen, vorn und hinten lochen. Ganz einfache Bauteile, keine Komplexität in den Teilen. Das Problem für diesen Kunden ist etwas anderes. Sie wollen einen Gittermast herstellen. Einen dieser großen, auf denen sich Windkraftanlagen drehen oder für Hochspannungsleitungen. Ganz einfache Profile mit Löchern vorn und hinten, keine komplizierten Formen. Aber leider sind die Masten stabiler, wenn sie unten breit sind und oben schmal. Leider hat das zur Konsequenz, dass die Profile auf jeder Etage andere Maße haben als auf der Ebene darunter oder darüber. Jedes Profil wird nur vier- oder achtmal benutzt und die nächsten sind ähnlich, aber kürzer oder länger, je nachdem von wo Sie schauen. Stellen Sie sich den Berg von Einzelteilzeichnungen und die Stückliste von so einem Turm vor. Einfache, dumme Teile, ohne kritische Schaffenshöhe, aber in vielen, vielen, vielen Ausführungen. Sie haben jetzt die Wahl, jedes Teil einzeln zeichnen oder eine parametrisierte Standardzeichnung, nur um die Maße zu ergänzen. Sie haben die Wahl, individuelle Teilenummern oder Teilefamilien mit sprechenden Nummern nach Länge verschlüsselt. Und dann das Produktionssteuerungssystem. Nehmen Sie ein SAP aus dem Pappkarton oder hätten Sie gerne ein System, das die Fertigungsaufträge in einer bestimmten Reihenfolge auslöst? In welcher? Na, vielleicht so, dass die Teile so aus der Fertigung kommen, dass sie auf einen Stapel kommen, der dann auf der Baustelle die richtigen Teile in der richtigen Reihenfolge enthält. Das wäre doch schön, wenn der Bautrupp, der den Mast baut, nicht die richtigen Bauteile mit dem Maßband suchen müsste, sondern findet. Das würde echt Zeit sparen. Zeit und Geld. Schauen wir uns das ganze Bild an. Der Stromversorger will eine Hochspannungsleitung verlegen und braucht dafür Masten. Der Mastbauer kann einen guten Preis anbieten und bekommt den Auftrag, weil er weiß, dass der Metallbauer die Teile in der richtigen Reihenfolge anliefert. Der Metallbauer bekommt den Auftrag, eben weil er in der Lage ist, die Teile in der richtigen Reihenfolge auf die Paletten zu packen. Und diese Fähigkeit kommt aus einer speziellen Produktionssteuerungssoftware, die er zusammen mit den Bearbeitungsmaschinen gekauft hat. Von einem Spezialanbieter für Metallbauer, die Gittermasten oder ähnliche Stabwerke bauen wollen. Und nehmen wir an, dieser Spezialanbieter ist ihre Konkurrenz. Sie denken sich, Flacheisen mit Löchern versehen kann mein Bearbeitungszentrum auch. Und sie bekommen den Auftrag nicht, weil es jemand gibt, der das besser kann. Oder sie haben ein anderes Produkt, eine Handbohrmaschine. Damit kann man das auch machen, aber keiner kauft die Bohrmaschine und die Bandsäge, weil es da jemand gibt, der das Problem deutlich besser löst. Dieser jemand löst ein Problem, ein ganz spezifisches Problem. Und will man mit den Produkten etwas anderes herstellen, dann merkt man ganz schnell, wie begrenzt diese Produkte sind, wie wenig man damit machen kann. Aber die Einzelteile für Gittermasten herzustellen, das ist ein Traum. Also kaufen die Kunden aus dieser Nische hier ein. Sie bekommen hier ihr Problem am besten gelöst. Die kleine Nische würde nichts anderes kaufen. Für Sie mag es verschmerzlich sein, dass eine Nische, diese eine Nische nicht bedienen zu können, weil es hier übermächtige Konkurrenz gibt. Sie haben ja noch viele andere Anwendungen. Anwendungen, in denen vielleicht auch irgendwann ein Spezialanbieter Ihnen das Leben schwer macht. Also machen Sie Ihr Produkt noch allgemeiner und erweitern Ihren Markt wieder. Aber schauen wir uns den Spezialanbieter an. Er wird nie einen großen Markt bedienen. Sein Marktanteil in so allgemeinen Kategorien wie Metallbearbeitungsautomaten oder Bearbeitungszentren wird immer klein sein. Darf es auch, weil in dem Markt, den er bedient, dominiert er. hat also einen hohen Marktanteil und zufriedene Kunden. Das Kundenproblem wird von ihm gut gelöst und das honorieren die Kunden auch. Auch wirtschaftlich lohnt sich das. Die Bearbeitungsmaschinen sind sehr einfach und daher günstig. Die Produktionsplanungssoftware verfolgt ein überschaubares Ziel und ist daher auch nicht zu kompliziert und teuer. Beides zusammen ist eine fantastische Kombination, weil es ein wichtiges Problem des Kunden, nämlich wie produziere ich die Einzelteile in der richtigen Reihenfolge, umfassend löst. Entsprechend sind die Margen. Wie können Sie so eine Position erreichen? Nun, der Hersteller der Bearbeitungsmaschinen bietet drei Dinge an, die sich gegenseitig ergänzen. Eine Auswahl einfache Maschinen, eine Produktionsplanung und ein CAD-System mit Spezialmodulen, um Gittermasten effizient konstruieren zu können und die Stammdaten bereitzustellen, die die anderen Schritte brauchen. Damit sind drei verschiedene Fähigkeiten vereint, um dieses System verkaufen zu können. Klassischer Maschinenbau, Programmierung für Produktionsplanung und Programmierung für CAD-Zusatzmodule. Das sind drei Fähigkeiten, die selten zufällig gleichzeitig in einer Firma zusammentreffen. Sie müssen so etwas also bewusst ansteuern und bewusst gestalten. Sie müssen sich die fehlenden Fähigkeiten erarbeiten oder zukaufen. Das ist teuer und mühsam und daher tun die meisten es nicht. Ja, sie sind Metallbauer und zufrieden damit, aber dadurch werden sie auch austauschbar. Metallbauer, die vier Löcher in Flacheisen bohren können, gibt es in jedem Postleitzahlenblock mehrfach. So viele Konkurrenz bedeutet dass sich keine guten Margen realisieren lassen werden. Nehmen wir an, Sie wollen das also. Was benötigen Sie dazu? Ah, Sie brauchen einen Vertrieb, der sich gezielt die Kunden heraussucht, die Gittermasten bauen wollen. Weil für die haben Sie eine sehr, sehr gute Lösung. Sie brauchen die Fähigkeit, die Fertigungsmaschinen zu bauen, die Produktionsplanung zu programmieren und die CAD-Module zu erstellen. Sie können diese Fähigkeiten in-house aufbauen oder zukaufen. Und beim Zukaufen, Zukaufen als Entwicklung für Sie oder als fertiges Produkt von jemandem anders, das Sie integrieren. Oder gar als Joint Venture für die gemeinsame Vermarktung. Aber eines ändert sich dabei nicht. Sie erzeugen eine Problemlösung für eine enge Kundengruppe, für eine Nische. Und die Kunden in dieser Nische werden es Ihnen danken. Losgelöst von diesem Beispiel lässt sich das Vorgehen folgendermaßen verallgemeinern. Reden Sie mit Ihren Kunden. Nehmen Sie Ihre Bestandskunden und schauen Sie sich an, was die mit Ihrem Produkt machen. Was baut der Kunde noch an Materialhandling vor oder hinter Ihr Produkt? Erstmal ganz physisch. Wie kommt Material zu Ihrer Maschine und wie kommt es weg? Müssen Teile in eine Presse eingelegt oder entnommen werden? Wie geht das? Kann das auch von Ihnen kommen? Können Sie das selber? Oder reichen Sie vielleicht einfach ein komplementäres Produkt von jemandem anderen durch? Klar kann der Kunde sich das einfach auch selber kaufen, aber wenn Sie diese Peripherie mit anbieten, wird dem Kunde ein großes Risiko abgenommen, nämlich funktionieren die Produkte zusammen. Wenn Sie die Produkte zusammen anbieten, dann sind Sie auch für, das, für die Zusammenarbeit zuständig. Für den Kunden ein großer Zusatzgewinn, weil eine große Unsicherheit los wird. Für Sie eine Tätigkeit, die überschaubar ist. Sie verkaufen sowas ja häufiger und haben mehr Erfahrung, worauf geachtet werden muss. Dabei darf man nicht vergessen, dass Risiko Geld wert ist. Der Kunde hat das Integrationsrisiko, weil er keine Erfahrung hat und macht und eine derartige Investition nur einmal macht oder selten. Sie machen das regelmäßig, haben Erfahrung und viel weniger Risiko. Dieses Risikogefälle können Sie sich zahlen lassen. Es ist reine Marge. Dann, welche Informationsverarbeitung wird noch benötigt? Funktioniert Ihr Produkt so, wie es da steht, oder muss noch Information verarbeitet werden? Welche Programmierung muss laufen beim Werkstückwechsel? Können Sie das automatisieren oder zumindest auf ein parametrisiertes Modell vereinfachen? Gibt es eine optimale Reihenfolge für die Maschine? Ja, Farbreihenfolge in einer Lackierkabine? Oder können Sie dem Kunden auch hierbei helfen? Einmal geschrieben, mehrfach verkauft. Dann, welche Peripherie wird benötigt? Wir hatten das schon in einer anderen Episode, wo ich Sie darauf hingewiesen habe, dass bestimmte Eigenschaften in Ihrem Produkt Folgekosten in der Peripherie auslösen und diese Folgekosten die Wirtschaftlichkeit Ihres Angebots für den Kunden beeinflussen. Hier geht es jetzt um die Frage, welche Peripherie Sie mit Ihrem Angebot integrieren können, um es dem Kunden so leicht wie möglich zu machen, sein Problem zu lösen. One-Stop-Shopping sozusagen. Also, welche Peripherie können Sie mit anbieten, inklusive Engineering und Planung? Oder gar in ihr Produkt ganz integrieren. Soweit so einfach. Aber die eigentliche Wertschöpfung geht darüber hinaus. Wenn Sie den Kunden fragen, was er noch so braucht, um ihr Produkt einzusetzen, dann denkt er von sich aus und aus seinem eigenen, verengten Weltbild. Henry Ford sagte mal, wenn ich meine Kunden gefragt hätte, hätten die schnelleren Pferde gewollt. Nun wissen wir alle, dass damals Autos rausgekommen sind, was gegenüber schnelleren Pferden doch ein ziemlich großer Unterschied ist. Wachsen Sie darüber hinaus und suchen Sie Vereinfachung, pfiffige Lösung für das Problem Ihrer Kunden aus Ihrer Sicht. Können Sie Ihr Produkt in einer Art gestalten, dass eines der Probleme, die noch gelöst werden müssen, gleich gänzlich wegfällt? Wie sehe dann in Ihrem Falle ein Auto statt schnellerer Pferde aus? Dafür müssen Sie Ihre Kunden schon gut kennen und sich auch sehr intensiv auf Sie einlassen. Vielleicht führt Sie das weg von Ihrem Selbstverständnis als Maschinenbauer, so allgemein metallverarbeitend, aber genau dafür will ich Sie hier motivieren. Und dann noch ein Gedanke. An keiner Stelle habe ich gesagt, dass Sie sich auf eine Nische konzentrieren sollen. Es geht durchaus auch, dass Sie sich auf mehrere Nischen fokussieren. Aber dazu braucht es eine gewisse Organisation. Schauen wir uns ein Beispiel an, das ich immer wieder aus verschiedenen Blickwinkeln betrachten werde. Einfach, weil es so ergiebig ist. Und zwar Amazon. Damit meine ich gar nicht den Buchladen, sondern den ganzen Konzern. Amazon hat mit Büchern angefangen, weil das ein einfaches Produkt mit guter Haltbarkeit, gutem Handling, ne, rechteckig, leicht zu verschicken, guter Wertdichte, Logistik und Lagerkosten im Vergleich zum Produkt sind klein. Das Spannende ist aber, was sie daraus gemacht haben. Sie haben den Buchladen auch um Elektronik ergänzt und später um Werkzeug, Garten- und Küchengeräte und Mode. Mittlerweile gibt es fast alles legale Handelsgut auf Amazon. Sie haben sich in die Breite entwickelt. Für jede Produktkategorie sind andere Abteilungen bei Amazon zuständig, stützen sich aber auf eine gemeinsame Shop-Infrastruktur ab. Aus dem ehemaligen Buchladen ist ein allgemeines Shop-System als Plattform geworden, auf dem ein Büchergeschäft und später die anderen Geschäfte laufen. Das Shop-System ist auch für andere geöffnet worden, so kann heute jeder Produkte auf Amazon anbieten. Amazon ist aber weiter nach unten die Kette der Abhängigkeiten durchgegangen. Ein so großes Shopsystem braucht Logistikkomponenten und Rechenkapazität, die Amazon auch jeweils unabhängig vermarktet. Heute, Stand 2018, ist eine grob vereinfachte Darstellung vielleicht folgende. Amazon betreibt Rechenzentren und vermarktet reine Rechenleistung und Speicherkapazität und Datenübertragung als Dienstleistung. Infrastructure as a Service heißt das. EC2, die, die Rechner, S3, der Datenspeicher und so weiter heißen die Produkte. Darauf basieren eigene Angebote für Mail, Archivierung, Datenbanken, serverless Computing und was noch alles. Die Liste der IT-Dienste, die Amazon anbietet, ist lang, richtig lang. Darauf aufbauend betreibt Amazon sein Shopsystem für sich und andere. Und darauf läuft das Buchgeschäft. Viele, viele Ebenen von Produkten, die unabhängig voneinander auch nach außen vermarktet werden. Wer dies einmal ein ganz aufzeichnen will, muss sich etwas Zeit nehmen. Hier ging es mir nur um einen Punkt. Viele Mittelständler sehen sich als Maschinenbauer oder Metallbauer. Sie haben eine Identität für ihre Firma. Die Kunden wollen aber ein Problem gelöst bekommen. Und dazu gehört meist mehr als nur die eine Fähigkeit. Sie haben die Wahl. Überlassen Sie die Integration jemandem anderen und verlieren Sie den direkten Kontakt zum Kunden oder integrieren Sie selber und machen Sie sich für den Kunden unverwechselbar und unverzichtbar. Amazon ist aus der Buchnische nach unten Richtung Infrastruktur gewachsen. Ich möchte Sie dazu einladen, darüber nachzudenken, den anderen Weg zu gehen. Von einem allgemeinen Maschinenbau mit Produkten, die in verschiedenen Anwendungen zum Einsatz kommen können, hin zu einem Unternehmen, das ganz gezielt bestimmte enge Kundengruppen rundum glücklich macht und sich dabei abstützt auf Engineering und Fertigung, mithin ihrer Stärken als Maschinenbauer. Eine Ansammlung von Einheiten, die jeweils ein relativ einfaches Geschäft betreiben. In unserem Beispiel hier also ein Hersteller von einem Produktionssystem für Einzelteile von Gittermasten, der sich hausintern abstürzt auf eine Entwicklung und Fertigung von Bearbeitungsmaschinen, sich abstürzt auf einer Softwareentwicklung für Produktionssteuerung und sich abstürzt auf einer Softwareentwicklung für CAD-Module. Wenn Sie da sind, haben Sie ein Netzwerk aus vier relativ übersichtlich zu managen Einheiten, die jede sich bemüht, ihre Kunden bestmöglich zufriedenzustellen. Jede bedient ihre eigene Nische und kann sich ziemlich klar auf einen spezifischen Kunden konzentrieren. Wenn Sie wachsen wollen, gründen Sie noch eine Einheit für Maschinen zur Rohrleitungsbearbeitung, die sich dann wieder abstürzt auf die Softwareentwicklung, alle beide, und den Maschinenbauteil. Beides zusammen Rohrleitung und Gitterkonstruktion als Tragwerke wären die perfekte Kombination als Zulieferer für den Chemieanlagenbau. Sie sehen, man kann sich sehr scharf auf eine Nische konzentrieren und dennoch eine gewisse Breite anbieten. Auf die Struktur kommt es an. Ein letzter Gedanke. Wenn Sie heute ein Auto von einem deutschen Autohersteller kaufen, dann bekommen Sie überall im Wesentlichen die gleiche Qualität. Karosseriequalität und Spaltmaße. Lang ist es her, dass Sie daran noch einen Hersteller erkennen konnten. Motoren? Dito. Umgehung der Abgasreinigung? Können heute auch alle. Da alle die gleichen Zulieferer einsetzen und dies nicht nur zur Fertigung, sondern auch zur Entwicklung, ist auch die Qualität austauschbar gut geworden. Sie sehen es am Marketing. Nur noch Emotionen, Marke, Softfacts. Was ist ein Premium-Anbieter? Was ist... Commodity? Und wie sieht das im Maschinenbau aus? In der Investitionsgüterindustrie? Nun, da sind die Unterschiede noch etwas deutlicher vorhanden, aber auch am Verschwinden. Sie können sich nur durch Qualität bald nicht mehr abheben, wenn das Produkt, das Sie anbieten, austauschbar von vielen anderen angeboten wird. Sie können sich nur dadurch abheben, dass Sie das Problem Ihres Kunden bestmöglich lösen. Das geht nicht mit allgemeinen Plätzen. Das geht mit einer individuellen Antwort. Und wenn Ihr Kunde Teil einer Nische ist, dann können Sie diese ganze Nische bestmöglich bedienen. Sie kennen die drei Kriterien für gute Immobilien? Lage, Lage, Lage, alles andere können Sie schließlich ändern? In diesem Sinne, Nische, Nische, Nische und alles andere richten Sie daran aus. Sie haben jetzt wertvolle Impulse und Anregungen erhalten.